Hallo alle wunderbaren Autoenthusiasten da draußen und willkommen zurück bei Kartopia TV und diesmal zu einem äh, relativ speziellen Video, denn äh, es ist so ziemlich der erste, naja, der dritte schöne Tag dieses Jahres. Der Frühling ist so ein bisschen angekommen und deswegen fahren wir eine kleine Tour mit unserem schönen M6 und dann auch unserem Nachbarn, dem Tom, mit seinem 911 GT3 RS. Und um das Ganze noch ein bisschen äh, schöner zu gestalten, überraschen wir eine Freundin von mir, denn äh, einer ihrer größten Wünsche bisher war es immer, in einem Porsche mitzufahren. Und äh, naja, welcher Porsche ist besser als ein GT3 RS, um das Ganze dann zu machen. Im ähm, max ist ein bisschen windig, also entschuldigt das Ganze, aber äh, ja schauen wir mal, wann der Tom dann endlich rauskommt. und äh, dann fahren wir zu ihr, das wird sicherlich cool. Los geht's. So, wir sind jetzt angekommen und äh, jetzt geht es nur noch darum, die Lena zu holen. Schauen wir doch mal. Mhm. Hallo! Na dann, kommen Sie mal mit. Also nur als Erklärung, ähm, ich habe dann Lena nicht gesagt, also dass die Lena übrigens ich habe der Lena nicht gesagt, was wir machen. Du hast einen Schiss, hast du gesagt. Bisschen, ja. Das hat für mich alles sehr komisch angehört. Naja, mhm. aber ich denke, das wird ziemlich cool. Du hast ja mal einen Wunsch geäußert. Ein großes Danke. Ziel, das du gehabt hast. Mhm. Ähm, was war das nochmal genau? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich daran erinnern. <lacht> so nervös. Du wolltest mal in den Forschung mitfahren. Ja. Und ähm, ich nun... Na gut, wir haben ja einen Porsche, ja. Äh, aber weiß nicht, ob der aufregend genug ist. Der kleine Cayman. Das weiß also, ich schon. also haben wir mhm. unseren Nachbarn mhm. mit seinem GT3 Ach, RS komm. geholt. Ich habe gerade nur den, den M6. Gesehen. Ja. <lacht> oh, du Ja, und wir machen eine kleine Ausfahrt. <lacht> okay. Was sagst du? Ja, finde ich cool. Ja, findest du cool? <lacht> die chilligste Reaktion, die ich je gehört habe, darauf, dass ein Lebensziel erfüllt wird, aber okay! Was soll ich sonst sagen? Dich freuen, aufregen, was auch immer! Hi! Morgen! Morgen! Hi. So, Lena! Tom, Tom, Lena! Hi! Ja, und das ist das Biest, in dem du mitfahren wirst! Ist doch nur ein Beetle, du kennst doch Beatles ja. gut genug. Nichts anderes. Bitte sehr. Dankeschön. Bisschen tiefer. Ja, es geht. Wir filmen dann weiter von außen. Ja. Da ist die GoPro, also bei Reaktionen immer schön in die GoPro glotzen. Mhm. Und äh, viel Spaß. Schlüsselbrauch haben wir auch noch Ja. So, also. dann ist der Jochen Hesse, oder geplant? Ja. Ich habe gestern nachgebohrt ohne Ende, aber er hat mir nichts gemacht. Also ich glaube, sie hat vieles erwartet, aber das hat sie nicht erwartet. <lacht> Na ja, gucken wir mal, was sie dann sagt. Ja, spätestens, wenn der Tom das erste Mal Gas gibt oder das erste Mal schnell durch die Kurve fährt, äh, dann spätestens, <lacht> hoffentlich mal einen kleinen Schreier rauslassen oder so. Ich, so wie ich ungefähr, als ich beim ähm, Turbo, den der Tom ja vorher gehabt hat, das erste Mal Gas gegeben habe, oder? Haben <lacht> <lacht> <lacht> so das Auto gekommen? Also, ich war ja schon von im um. Ich bin in irgendeinem Film mal einen Barsche gesehen ich gesagt, wenn ich groß bin, will ich mal so einen haben. <lacht> habe gesehen und, gedacht, und Dann hat meine Frau auch gesagt, ja, der gefällt dir auch. Und dann haben wir das. Ja, <lacht> wollte ich, ich auch. auch so machen. Die Farbe ist ja allein schon. Ja, ja. Das reicht schon, Frau ja. reicht schon. Genau, genau. <lacht> auf die Autobahn! tempo er Tempolimit auf der Autobahn. <lacht> Lächerlich. Ja. Ist aber lustig, wenn man bei 270 eine Speed Warning von den Winterreifen kriegt. <lacht> <lacht> Und wie war die erste Experience so? Gut. <lacht> gut, <lacht> <lacht> <lacht> gut, sagt sie. schon gesagt, du denkst halt bei dem Auto, es kommt <lacht> nichts mehr und dann haut er halt noch mal fünf hinterher. <lacht> ich glaube, man kann sehen, es hat dir gefallen. <lacht> und jetzt haben wir ein Loch in der Scheibe. <lacht> Was? <Oha>. Steinschloss. Steinschloss? <lacht> ja. ja. Okay. ist gerade passiert. Okay. Ich hab's gehört, gell? Ja, sehr. Dusch. Hinter mir oder? Ja, ja. Hinter mir? Okay. Huch. Okay. Zeig mal gleich an. Das ja. <lacht> <lacht> stell dir jetzt eine ganz wichtige Frage. Ja. Willst du für den nächsten Teil, wo es über die Landstraße geht, nochmal im Porsche oder im M6 mitfahren? Ja, definitiv Porsche, ist eine Frage geworden. <lacht> okay. Auto <lacht> Charmeur sammödöd <lacht> Runde 2 Landstraße Landstraße das war's mit dieser, diesem lustigen kleinen Video, dieser Ausfahrt. Äh, und wie hat's es dir denn gefallen? Sehr gut, sehr gut. Ja, also, <lacht> hab schon deinen Grinsen Porsche gesehen. Also, hat das dann keinen Spaß Auf jeden Fall danke fürs Anschauen von dem Video. Und, ähm, ja, damit ihr was Lustiges wie das hier nicht verpasst. griftet eure Hand über den abonnenten Knopf, macht einen Bannert auf dem Like-Button, so wie der im 6 auf Good oh.